Herzlich willkommen zu einem neuen Video am Montagmorgen. Heute in diesem Video möchte ich euch zeigen, dass man auch ein kleines Konto erfolgreich hochtraden kann. Ich habe zu diesem Zweck ein neues Konto erstellt und 1021 Euro eingezahlt. Ein Starttrade beträgt 10 Euro. Ich schaue mir die Wirtschaftsdaten von heute an. Typischer Montag, relativ wenig News. Also 10.25 Uhr haben wir wichtige News. Und 11.35 Uhr. Ansonsten sollte es eigentlich relativ ruhig zugehen. Meine Staffelung beträgt... 10,25 Euro, 25, 63, 158, 395. Stufe 4 werden wir nicht erreichen mit meiner Strategie. Daraus gesetzt, man hat das richtige Chartbild ausgewählt. Unter Berücksichtigung der Indikatoren und News. So, ich suche mir einen Trade. Metatrader 5. 60 Sekunden, ich hoffe, dass ich jetzt einen finde. US-Dollar-Japan, Japanisch-Yen, sieht gut aus. Ich steige ein. Nochmal. Rufe 1 und 2. Gut, momentan sieht es gut aus. Ich werde jetzt jeden Tag am zweiten Tag soll ich ein Video machen und euch zeigen, dass man auch mit einem kleinen Konto erfolgreich sein kann? Das geht schön runter. Erster Trade ist im Gewinn. Und der zweite sollte eigentlich auch im Gewinn landen. Über 20 Pips im Gewinn. Perfekt. 26 Euro gewonnen. Und wenn man das jeden Tag hat, baut man so kontinuierlich sein Konto auf. Gut, bis zum nächsten Mal.